Ich habe es ganz tief in mir, die Gewissheit, aus Kindertagen fliegen zu können. Ich meine, mich erinnern zu können, wie es sich anfühlt, die Arme auszubreiten und schon geht's los. Manchmal am Morgen, wenn die Augen noch nicht ganz offen sind und ich den Weg zur Kaffeemaschine im Halbdunkeln finde, fühlt es sich ähnlich an. Diese Leichtigkeit der Bewegung, ganz selbstverständlich, einfach so als ob ich flüge. Seitdem sind mir allerlei Gründe von klugen Menschen vor Augen geführt worden, dass dies keineswegs wirklich funktionieren kann. Ich hätte dies sicherlich nur geträumt. Mag sein, ich will nicht streiten. Bloß gut, dass es Traumspuren gibt, wie diese Feder hier. Sie erzählt von den Flügeln, die sich ausbreiten können. Eine Feder ist mir vor die Füße gekommen. Und heute ahne ich, selbst wenn ich selber nicht fliegen kann, das Gefühl getragen zu sein und darin die Erdenschwere auch mal abzulegen, ist wunderbar und mindestens im übertragenen Sinne erhebend. Ich brauche das. Diese Traumspur hat sich längst mit Lebenserfahrungen verwoben. Ich bin getragen und das macht, dass ich manchmal so leicht sein kann, als flöge ich. Die Losung für heute beflügelt das. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, breitete der Herr seine Fittiche aus und nahm sein Volk und trug es auf Flügeln. Erinnern wir uns, wann wir spürten, dass er uns trug. Und lesen wir dies hinein in diesen Morgen. Ich bin getragen. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.